Oh blau. Oh. Ja Klaus. One to Oh my fucking ja. Gott. Ich hab ihn halt nicht getroffen, aber mich auch nicht. Nice schön Retag. Hat einen Hit auf alle Teller, oder? Einer kommt von hinten, Timo, pass auf. Krieg nicht, Sehr Definitely. Ich denke, das kann doch nicht so Eine Minute? Muss irgendwas machen? Ja. Wolltest du nicht umschleichen? Irgendwo Akzente setzen. Oh, Digga, ich hab solche Lags, das nervt hey! so. Hey! Ich hab's! Ach komm, ey! Nice, komm. Schaut machen! Einer ist oh. Ich hab keine Muni mehr. Leute, hat Headshot. Nur minus 40, dann rennen. Der kann man. 20 Seconds! 12, nice, tschüss. Komm, komm, komm, komm. Die M was noch. Ich bin auf A. AWP Jungle, denke ich Ja, AWP Jungle Oder Stairs Close AW Jungle, Jungle Eventuell jetzt vielleicht CT Ja, da ja CT, okay. CT CT Ja, ich hab Lexus hier Einer von Ticket Letzter Ticket Bleib deaf bleib deaf Oh, er geht Fire. Nice. nice. nice, nice, nice.